Mir fällt in den Kommentaren zu meinen Videos auf, dass viele Menschen in ihrer Hilfesuche davon ausgehen, dass ihr Partner ihnen nicht wohlgesonnen ist. Das kann zwar im Einzelfall so sein, aber aus meiner Praxiserfahrung ist das viel seltener als die Häufigkeit der Kommentare vermittelt. Viele Partner, die als böse und feindlich erlebt werden, <lacht> wollen es tatsächlich nicht sein. Es wäre ihnen viel lieber, sie würden von ihrem Partner als ein gut der Partner erlebt werden. Ich befürchte, dass viele Menschen, indem sie sich festgelegt, festgelegt haben, ihr Partner meint es nicht gut mit ihnen, verbauen sich dadurch selbst den Weg zu einer befriedigenden Beziehung. Für die, die bereit sind, ihre Sichtweise in Frage zu stellen, um zu einer konstruktiveren Sicht zu kommen, mache ich diese Videos.